Wie sind die Befehle in SPSS aufgebaut? Die einfachste Möglichkeit, dazu Hilfestellungen zu bekommen, ist es, den jeweiligen Befehl, für den man sich gerade interessiert, hier in diesem Beispiel der Frequencies-Befehl, einfach anzuklicken und dann hier oben auf dieses Symbol zu klicken, Hilfe zur Syntax. Sie kommen dann im Hilfesystem von SPSS direkt an der Stelle raus, zu der Sie wollen, nämlich an der Stelle, an der dieser Frequencies-Befehl hier erläutert wird. Und diese Erläuterung besteht zunächst mal aus einem sogenannten Syntaxdiagramm. Das ist alles, was hier grau hinterlegt ist. Das sieht erstmal relativ viel aus und ist etwas unübersichtlich. Deshalb möchte ich Ihnen hier die einzelnen Bestandteile von so einem Syntaxdiagramm einmal erläutern. Und zwar geht es oben los mit dem Hauptbefehl. Der heißt hier Frequencies Variables und die Befehle sind immer in Großbuchstaben geschrieben. Die können Sie also einfach dann abschreiben, wenn Sie die in Ihrer Syntax verwenden wollen. Und klein geschrieben sind dann die Bestandteile, die Sie eben ergänzen müssen. In diesem Fall hier Wahllist var für Variablenliste. Da können also eine oder mehrere Variablen eingetragen werden. Dann haben wir in eckigen Klammern immer die optionalen Befehlsbestandteile. Das heißt, Sie können hier optional eine weitere Variablenliste anfügen. Dann kommen wir zu den Unterbefehlen. Die Unterbefehle werden immer mit so einem Slash hier eingeleitet und gehören zu dem Befehl dazu. Und daran, dass das immer hier in eckigen Klammern auch ähm, eingeklammert ist, dieser Unterbefehl, sehen Sie, dass Sie keine Unterbefehle nutzen müssen, um den Befehl nutzen zu können. Sie können aber die Unterbefehle eben nutzen, um den Befehl zu ergänzen. So, Wie ist jetzt dieser erste Unterbefehl hier zu verstehen? Der Unterbefehl heißt Format. Und Sie haben dann die Möglichkeit, dahinter das Format für diese Häufigkeitstabelle, die Sie hier anfordern wollen, zu definieren. Und da sehen wir jetzt, dass zunächst mal eine Formateinstellung hier fett gedruckt ist. Das bedeutet also, dass innerhalb dieses Unterbefehls diese Formateinstellung voreingestellt ist. Dieses A-Value steht dafür, dass die Häufigkeitstabelle aufsteigend nach den Werten sortiert werden soll. Dann kommt hier noch ein kleiner Zusatz, diese zwei Sternchen. Das bedeutet, dass diese Voreinstellung sogar auch dann aktiv ist, wenn Sie den Unterbefehl nicht verwenden. Das heißt also, das ist die allgemeine Voreinstellung bei Häufigkeitstabellen, dass die sortiert werden, aufsteigend nach den Werten. Dann haben wir hier noch diese geschweiften Klammern. Daran erkennen Sie immer, dass dort zwei Alternativen oder mehr untereinander geschrieben wurden. Das heißt, Sie können hier zum Beispiel von, in, innerhalb dieser vier Alternativen auswählen, welche, in welchem Format Ihre Häufigkeitstabelle dargestellt werden soll. Wenn Sie jetzt diese Abkürzung hier noch nicht kennen, A-Value, D-Value und so weiter, dann gibt es zu jedem Unterbefehl, der hier im Syntaxdiagramm sichtbar ist, unterhalb nochmal eine Erläuterung. Das heißt, Sie könnten dann hier runtergehen und gehen dann zu dem Format-Sub-Command und bekommen dann hier zu jeder Abkürzung, die Sie dort gerade gesehen hatten, eine Erklärung. Gut, dann kommen die weiteren Unterbefehle, in diesem Fall hier Missing, Bar Chart und so weiter und so fort. Und Sie sehen, dass immer die Voreinstellungen fett gedruckt sind. Das heißt, wenn Sie beispielsweise einfach nur den Unterbefehl Bar Chart auswählen und keine weiteren Spezifizierungen vornehmen, dann ist die Voreinstellung dieses FREQ, das bedeutet eben, dass die absolute Häufigkeiten in diesem Balkendiagramm angezeigt werden und keine prozentualen Angaben. Nur wenn Sie von dieser Fett- gedruckten Voreinstellungen abweichen wollen, dann müssen Sie eben diese Option hier entsprechend spezifizieren und hier dann Percent dazu schreiben. So, und der Frequencies-Befehl bietet hier dann noch jede Menge weitere ähm, Unterbefehle, die Sie sich hier anschauen können. Soweit zu den Syntaxdiagrammen. Wenn Sie das nochmal im Detail nachlesen wollen, dann haben Sie die Möglichkeit dazu in der Befehlssyntaxreferenz, das finden Sie hier unter Hilfe und dann Befehlssyntaxreferenz, in dem Kapitel 2 zu Universals wird alles nochmal im Detail aufgeschrieben. Viel Erfolg!